Aktion Leuchtturm ARD fordert Medienreform. Interview mit Jimmy Gerum. Alle Bürger Deutschlands haben in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einen verfassungsrechtlichen und mediengesetzlichen Anspruch auf multipolare, ausgewogene und staatsferne Berichterstattung, weil sie diese durch die Rundfunkgebühren finanzieren. Während der Corona-Pandemie wurde allerdings immer offensichtlicher, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk diesem Auftrag nicht nachkam. Regierungs- und Corona-Maßnahmenkritiker wurden in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten diffamiert und stigmatisiert, Fragen und Sorgen nicht zugelassen. Die Einführung eines öffentlichen Diskurses, wo gleichermaßen Stimme und Gegenstimme gehört werden und wo gemeinsam um die beste Lösung gerungen wird, schien nicht erwünscht zu sein. Eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks scheint dringend nötig zu sein. Um diese anzustoßen, hat sich die Initiative Leuchtturm ARD gebildet. Sie ist eine Sammelbewegung, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kompromisslos unter Druck setzen will, um ihn zu seinen politischen Bildungsauftrag zu zwingen. Gegründet in Deutschland, hat sie sich mittlerweile auch auf die Länder Schweiz und Österreich ausgeweitet. Die Aktion Leuchtturm sieht sich als Friedensangebot an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dieser soll weiter bestehen bleiben, nur eben vom Volk kontrolliert und im Auftrag korrigiert, um den Bürgern wieder eine umfassende Orientierung in der komplexen Informationsflut zu geben. Eines Leuchtturmes gleich, der den Seefahrern auf stürmischer See und in der Nacht einst Orientierung gab. Um dies zu erreichen, schlägt die Initiative vier Schritte vor erstens veranlassen eines Zahlungsstopps, zweitens Antrag auf Rundfunkgebührenbefreiung, drittens unterschreiben und abschicken eines Aktionsbriefes und viertens unterschreiben des Manifests. Diese vier Schritte sind auf der Internetseite leuchtturmard.de zu finden. Im nachfolgenden Interviewausschnitt gibt Jimmy Gerum, Initiator der medienreformierenden Aktion, dem Mitgründer des Corona-Ausschusses, Dr. Rainer Füllmich, einen umfassenden Einblick in seine Vision. Jetzt können wir Sie hören, alles klar. Erzählen Sie mal, was hat es damit auf sich? Denn es wird ja seit Monaten von vielen Menschen, seit zwei Jahren ungefähr, von vielen Menschen gesagt, brauchen wir diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt noch? Äh, warum bezahlen wir überhaupt dafür, wenn wir doch letzten Endes nichts außer ja irreführenden oder glatt gelogenen Meldungen empfangen? Ja, Sie, Sie haben das ja gerade genannt, dass dass die öffentlichen Institutionen allgemein beeinflusst werden durch private Einflussnahme. Ja. Und äh, wir haben uns das traurigerweise jahrzehntelang gefallen lassen, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den ausgerechnet wir ja zu 100 Prozent mit über 8 Milliarden Euro selbst bezahlen, dass wir uns den aus der Hand nehmen haben lassen. Und das ist eigentlich der, die Paradoxität, die äh, uns dann bewegt hat, hier endlich, äh, unser Recht einzufordern, das wir natürlich nur in einer Sammelbewegung erreichen können, weil äh, in den letzten Jahren hat es ja oftmals die Bewegung schon gegeben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, nicht zeitgemäß ist oder falsch berichtet, aber die Art und Weise, wie das in den letzten zwei Jahren ja auch gegen das menschliche Leben gerichtet ist und gegen jede äh, äh, Vernunft, vor allem auch, dass diese irrationale Politik in keiner Weise kritisiert wird. Das heißt, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nahezu komplett verloren haben. Wir haben äh, multipolaren Journalismus verloren. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der wir im Internet eigentlich hervorragende Nachrichtenportale haben. Also eines unserer Hauptziele ist es eigentlich, diese beiden journalistischen Welten zu verbinden, dass wir die fähigen Leute den unabhängigen Journalismus und alles, was Sie jetzt hier gerade besprochen haben, diese ganzen Fakten, die müssen in den Diskurs einfließen und dieser Diskurs wird uns verweigert und das ausgerechnet von unserem eigenen Rundfunk, das ist ein Unding, gegen das wir jetzt nicht nur mit der Sammelbewegung, sondern auch juristisch vorgehen werden. Die, ähm, ja, die Zerstörung des ursprünglichen Auftrags, ähm, Sie haben eben gesagt, es gibt ja schon Möglichkeiten, ähm, sich noch echte Informationen zu beschaffen, aber nicht mehr im öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk, sondern in den alternativen Medien. Wollen Sie das wirklich miteinander verbinden oder äh, soll die Reise doch woanders hingehen? Äh, wollen wir wollen wir also versuchen, das aus meiner Sicht völlig kaputte System noch am Leben zu erhalten, noch irgendwie wieder zu reparieren oder wollen wir lieber gleich sagen, fuck you, wir machen was Neues? Ja, es, es gibt diese Kritik, es gibt die extreme Seite, die sagt, weg mit dem ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber... Ähm wir stehen eher auf der Seite eines Versöhnungsprozesses, denn wir erkennen die extreme Wichtigkeit eines öffentlich-rechtlichen Bürgerfunks, so wie er eigentlich mal gedacht war. Wir brauchen einen Ort der Orientierung, deswegen auch das symbolische Wort Leuchtturm, weil wir in einem Meer von unterschiedlichen Informationen sind, die wir nicht mehr, denen wir nicht mehr vertrauen können, wo wir auch nicht mehr die Kompetenz haben, der Glaubwürdigkeit zu, zu folgen. Wir brauchen kompetenten Journalismus, und ähm, im Internet äh, haben sich wirklich äh, unabhängige Journalisten herausgebildet, die, weil sie den Diskurs nicht scheuen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr auftauchen dürfen. Also, dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, der sich überhaupt noch auf die Fahne schreibt, äh, äh, ausgewogen zu sein, ist eine Frechheit. Und äh, der Versöhnungspro äh, Versöhnungsprozess deswegen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat nun mal die große Deutungshoheit. Ja, ich spreche mit vielen Leuten, die sagen, lass uns doch eine eigene Tagesschau machen, lass uns etwas crowdfunden. Ja? Aber äh damit erreichen wir wieder nur unsere eigene Blase. Die Blase derer, die sich informieren im Internet und die den Diskurs nicht scheuen. Sowohl die unabhängigen Wissenschaften als auch die unabhängigen Journalisten, alle treffen sich im Internet und äh, reden sich seit zwei Jahren die Köpfe heiß. Und wir erreichen niemanden da draußen. Da draußen sind 80 Prozent, die keine Ahnung haben, was wir hier reden. Und das, das muss sich ändern. Wir können das nur schaffen, indem wir über die Tagesschau so wie ich das äh, bei einer Spaziergängerbewegung äh, auf, auf dem Königsplatz erwähnt habe, wir müssen die Tagesschau dazu bringen, dass sie auf unsere Seite kommt, da wo sie hingehört. Wir bezahlen sie, also hat sie auch für uns diesen Diskurs zu leisten. Wir müssen den Debattenraum öffnen statt verengen. Das ist absolut undemokratisch, was hier seit zwei Jahren sich zuspitzt. Haben Sie, denn, ähm, haben Sie denn Kontakt zu Leuten aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, die gesprächsbereit sind? Also wir wissen, dass es da eine Reihe von Menschen gibt, die äh, selber sehen, das geht ja alles nicht. Aber sehr wenige, äh, bisher habe ich jedenfalls keinen gesehen, doch ein, zwei Leute, sehr wenige sind bereit, das auszusprechen. Ja, das ist natürlich ein Problem. Wir haben ein, ein verkrustetes Abhängigkeitssystem. Mhm. Es, äh, auch die Mitarbeiter werden genauso mit Angst gesteuert, wie die gesamte Bevölkerung über das Framing mit Angst gesteuert wird. Aber äh, es gibt Bemühungen für eine Whistleblower-Plattform, wo man sich anonym melden kann. Es gibt auch einige mutige Herrschaften äh, oder auch pensionierte äh, äh, Reporter und Redakteure, die, äh, sich, äh, die es wagen, äh, Kritik zu äußern. Aber der Grund, warum das so wenige sind, ist natürlich äh, das systemische Problem. Wir haben ja auch ein systemisches Problem mit der Judikative. Beide Säulen versagen komplett und deswegen äh, müssen wir auf mehreren Ebenen äh, dagegen vorgehen, wenn wir als Bürger eine Chance haben wollen. Also eine ganz wichtige Ebene, die wir zum Beispiel auch äh, machen, ist, dass wir eigentlich die Welt, die wir uns äh, vorstellen, auch schon auf regionaler und lokaler Ebene umsetzen, weil wir wollen ja eine gemeinwohlorientierte Welt und ein ein befreiter öffentlich-rechtlicher Rundfunk, eine Informationsplattform, die den Diskurs fördert, führt zu, zu führt erst zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und das wiederum führt eigentlich zu einer Entmachtung von Konzerninteressen und von internationalen geopolitischen Interessen und zu äh, äh, zu einer zu einem Fokus auf die Bürgerinteressen und das können wir jetzt schon parallel zu unseren Bemühungen, äh, den Rundfunk zu befreien, können wir das schon leisten und da, äh, da arbeiten wir zum Beispiel mit mit solchen Organisationen wie helfer.org oder äh, gemeinsam stark jetzt. Das sind äh, Initiativen, die sich in lo, auf lokaler Ebene um um das äh, um die Hilfe für die Menschen, die jetzt in soziale Not geraten sind oder in psychologische Not. Äh, da müssen wir einen, einen neuen Gemeinsinn entwickeln. Und diesen Gemeinsinn erwarten wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass der den fördert, dass der die positiven Dinge in unserer Gesellschaft äh, hervorhebt und dass wir stolz sein können, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt. Stattdessen werden wir fremdgesteuert von Leuten, die 100 Milliarden Euro für irgendwelche Waffen ausgeben. Es ist ein untragbarer Zustand, der jetzt äh, in diesem Jahr beendet werden muss. Und da, dafür müssen wir viele werden. Und, und da bemühen wir uns seit drei Monaten drum.